Hallo, wir sind heute in Brandenburg, genauer in Eisenhüttenstadt, und besuchen Yvonne, die bei uns Grundeinkommen gewonnen hat. Und wir haben sie gerade von der Arbeit abgeholt. Die Arbeit von Yvonne hat eine große Rolle in ihrer Grundeinkommensgeschichte. Und davon wird sie uns jetzt hoffentlich ein bisschen was erzählen. Kannst du uns ein bisschen einordnen, wo arbeitest du und was hast du mit deinem Grundeinkommen vor? Also ich arbeite bei der Stadt Eisenhüttenstadt im Ordnungsamt als Politesse Und obwohl ich meine Arbeit wirklich sehr, sehr gerne mache, ist ja die Frage, wie lange kann ich diese Arbeit überhaupt machen? Ne? Man ist den ganzen Tag an der frischen Luft, aber auch auf den Beinen unterwegs, meistens natürlich auf harten Beton. Ne? Und irgendwann könnte das ja auch mal zu Gelenkverschleiß führen. Und da habe ich mir halt vor einiger Zeit überlegt, eine Alternative zu finden, was ist, wenn ich diese Arbeit draußen bis zur Rente nicht machen kann. Mit dem Grundeinkommen, ja, davon möchte ich gerne Ausbildung machen in der okay. kommunalen Verwaltung. So also einerseits äh, könnte ich mir dann finanziell die Ausbildung leisten, äh, natürlich Spritkosten, eventuell Unterkunft mhm. und natürlich auch, dass ich äh, im Zusammenhang mit der Ausbildung in meiner Tätigkeit jetzt ein paar Stunden weniger arbeiten könnte. Ja. Du hast jetzt noch zwei Monate mit deinem Grundeinkommen. Dein Jahr ist fast vorbei. Ja. Hat es was bei dir ausgelöst? Hat es was bei dir verändert, dieses Grundeinkommen? Auf jeden Fall. Man hat irgendwo doch noch eine Sicherheit in der Hinterhand. Aber andererseits, ich gehe ja nicht ran im Moment an dieses Grundeinkommen. Wie? Du hast es komplett zurückgelegt, Richtig. das ganze Grundeinkommen? Und genau. dir zwischendurch auch nichts gegönnt oder so? Gegönnt ja, aber nicht vom Grundeinkommen. Okay. Also da habe ich wirklich noch keinen einzigen Cent von angerührt. Das soll auch erstmal so bleiben. Was glaubst du bleibt von diesem Jahr? Besonders der Tag, an dem ich es gewohnt habe. <lacht> Das war zufälligerweise an Himmelfahrt 2020, der 21. Mai. Ich war mit meiner Freundin und Kollegin in Bad Saro am See. Wir haben uns da einen schönen Tag gemacht. Ja, lagen schön im Liegestuhl, haben schön Cocktail geschlürft. Ja, und dann denke ich so: Ach, guckst du mal kurz deine E-Mails einfach so durch. Ja, und lese da. Herzlichen Glückwunsch, Yvonne, du hast gewonnen. Ja, gut, konnte es gar nicht fassen, ne? aber ja, es war tatsächlich so. Das ist so ein Tag, der bleibt einfach in Erinnerung.